einfach mal an von dem beiden oder ja wir müssen mal ein bisschen aus dem abstand stellen so genau dass wir da ohne maske stehen gut jetzt habe ich ja keine Masse die meisten kennen mich ja gerade aus alten und ich mache erstmal ein paar worte als von der seite der Architekten zu dem bau geht dann auch recht schnell bevor dann die bauherren auch so grundstein leo einladen das Erste, was wir hier sehen, wir machen eine Grundsteinlegung, das ist etwas außertypisch, eigentlich würde es ja in die Außenmauern eingebaut worden. Und das kennzeichnet gleich dieses Gebäude. Da stehen nämlich Kimpsteine, isolierte Steine, die in den ersten Lagen eingebaut werden, dass wir keine Wärmebrücken bei diesem KfW 55 Gebäude haben. Also hochenergetisches, effizientes Gebäude. Da passt das nicht, dass wir dann die Grundsteingabe in die Außenmauern, in die Isolierschicht, auch in die energetische Isolierschicht einbauen. Also machen wir das in einer angrenzenden Innenwand, die auch schön breit dafür ist. Firma Kellner äh, äh, hat die äh, U-Schalen dafür geliefert, wo das reingelegt wird. Die in diesen Zeiten, wo alles so ein bisschen durcheinander gewirbelt ist, äh, ist es eigentlich ganz schön, finde ich, dass wir noch auch analoge Sachen machen können. Und diese Grundstellung ist ja auch so eine alte Sitte, dass man etwas erdet. Und wenn man sagt, da erdet jemand was, dann hat das auch immer so dass den Tenor, auf den kann man sich verlassen. Der ist da, der ist hier an dem Ort, der ist da und der ist nicht einfach weg und überlässt die Verantwortung anderen, sondern er macht hier etwas. Und das ist die Aufgabe der Bauherren, die diese Aufgabe gestellt haben, an die Baufirmen, an die Architekten, dafür bedanken wir uns erstmal. Firma Kieber Bau GmbH, vertreten durch Herrn Kieber, Frau Kieber, Herrn Akscher und Herrn Barkier. So, die haben ja diese Aufgabe gestellt und geben natürlich auch das Geld für diese Sache. Firma Kellner, hier, Chef Firma Kellner, Herr Andreas Kellner, mit seinen Mitarbeitern, dem Polier und auch Maurermeister Herrn Peters, Assistent Flemming dauernd, ganz aktiv dabei, Herr Ahmatovic und Herr Ibrahimovic dort. Und Herr Lange jetzt heute neu dabei auch. So, wir sind hier schon wirklich in einer sehr fleißigen Arbeit seit äh, zwei Monaten und richtig stramm dabei. Wir stehen hier auf einem Kellergeschoss, äh, was in einer äh, doch recht komplizierten Situation, Weil es eben auch Wasser von der Bruchriede gibt, auch wasserdicht gebaut werden musste. Das haben die sehr sorgfältig gemacht. Da äh, schauen wir mal, aber ich möchte mal sagen, äh, haben sich da sehr viel Mühe gegeben, äh, dieses äh, wassertechnisch in den Griff zu kriegen. Wer ist noch beteiligt an so einem Prozess? Man denkt, wir stehen jetzt alle hier, aber da waren ja auch schon Vorfirmen dran beteiligt. Die Firma Tesma mit dem Erdbau, die Firma Fleck mit dem Berliner Verbau, die besondere Stahlträger hineingerammt haben. Die Firma Kino für die Vorarbeiten mit den Altgebäuden und... Das waren schon drei Vorfirmen, waren auch schon eine Menge Leute dabei. Die Fachingenieure, das Büro Meyer zum Partner aus Hannover, die diese Gründung äh, hier äh, zur Gründung hier beraten. Herr Horst Vögel aus Rinteln der Statiker, der für die gesamten Bewährungssachen und äh, Materialstärken verantwortlich ist. Dann von unserem Büro äh, Tobias Walkapitsch, auch schon lange dabei und äh, hat die gesamte Planung hier gemacht. Das, das, Zeichenwerk, das noch in die Folgegewerke hineingeht, natürlich ganz wichtig. Ne? Auch erstmal vielen Dank auch an alle Beteiligten äh, zu diesem Werk. Dann gibt es noch ein Hemmelskamp und Ibo noch dabei, auch vom Büro, die auch im Hintergrund immer wieder bei der Baustelle hier rumfahren und nach dem Rechten sehen. Ja, und ich bedanke mich auch, dass wir diese Arbeit machen dürfen und hier bei dieser Erdung bei der Grundstellung dabei sein dürfen. Und dann übergebe ich das Wort an Herrn Kieber. Ja, äh, vielen Dank, ich habe jetzt keine Rede vorbereitet, äh, werden wir mal schauen, was wir jetzt über die Lippen bekommen. Ja, wir freuen uns auch, dass wir heute äh, hier unsere Grundsteinlegung, äh, Ceremony, abhalten äh, zu können, äh, bei unserem äh, Bauvorhaben äh, hier in der Schwiedeckstraße Nummer 7. Äh, und äh, mein Geschäftspartner, Herr Akta, äh, und ich äh, haben hier lange geplant und mit Hilfe äh, von unserem Architektenhaus Strate und eben ausgesuchten Firmen wie Firma Kellner realisieren wir diese Bauvorhaben und auch mein Neffe, unser beratender sozusagen Co-Architekt Herr Bakir hat uns dabei viel geholfen und auch an, an vielen anderen die hier rumstehen möchte ich mich ganz herzlich bedanken dass wir das hier gemeinsam realisieren können und wir freuen uns auf unser äh, Neubau, äh, wir freuen uns auf die nächste Zeit. Es wird ja noch äh, hier Gestalt äh, annehmen, es wird hier höher und voluminöser und äh, wir sind auch regelmäßig hier auf der Baustelle und beobachten äh, die Entwicklung und wir haben ja auch mit der Vermarktung schon begonnen und äh, freuen uns, wenn äh, ein oder andere sich dann auch für interessiert. Ähm, ja, äh, wie macht man das? Einfach... Äh, nach vorne sich begeben, unser vorbereitete ja. okay. Erinnerungsstück da reinlegen. Ähm, wir haben keine Erfahrung. Mehr. Genau, das ist ja unser erstes Neubauprojekt. Deswegen brauchen wir die... Wo ist denn die Flasche? Ihre Hilfe. Die Flasche ist da drüben. Äh, wenn Sie so netzen. Jawohl. Jawohl. Oh, Bio, ne? Bio war das, ne? Oh, genau. Bio Bio. Ne? Bio. Ja. Also wir bauen auch gesund hier. Richtig, richtig. richtig. Alle die mit ja, aufs Foto wollen, müssen ja. hinter die Mauer. Hinter die Mauer. Ja. Die machen dann erst eine Mauer zu ja, also. da müssen wir jetzt dann die Masken aufsetzen. Oder? Genau. Wenn wir eng sind, müssen wir wieder Masken aufsetzen. Das machen wir ja, ja, auch. Wie auch bitte, auf dem Bild. Ja. Noch nicht reinlegen. Also nein. Noch nicht reinlegen. Okay. okay. okay. Machen wir so. Müssen Sie nochmal quer halten? Also ob man richtig so eine große Kasserolle hält. Ein nee, so, so, Bisschen drehen, dass man den Matsch nicht sieht, also den Leute ja. ja. nicht sieht. So? Mit beiden Händen anfassen, so quer bitte. So. So genau. So. Dann möchte ich noch besser und der soll noch mit rumhelfen. Der Architekt auch mit Ja, drauf. ja, ja auf jeden Fall. Auch. Da ja, dann kommen wir wieder. Wenn Sie schon Masken aufhaben, dann machen wir sie dann. Machen wir, machen wir jetzt. anders. Das na, wir passen alle dahin. Ja. Mal da rüber schauen noch. Alle. Ja. Wunderbar. Ja. So. Eine ist Also ein Bio heißer Winterapfel. Roll dich mal, geh mal ein Foto. Jawohl, ja, ein bewegender Moment für uns. Grundsteinlegung. Nein. Bleibt. Hier sind wir bei unseren Facebook-Followern auch. Ja, dann geht es hier weiter, ne? Ja, wir dürfen auch ein bisschen was und ein bisschen verfüllen. Moment, ich mache das einmal so. den Rest dürfen Sie ja machen. Yeah. Ich du wolltest mal ein bisschen Sand ne? die Flasche, oder? Nee. Okay. So, also wieder soll oh, nicht wieder raus. Okay. Ach, will ich den Durchbruch machte ja, genau. So, jetzt gebe ich einfach die Keller weiter, damit, ja. damit, damit auch Was haben wir denn für eine Mörtelgruppe da? m also, müsste <lacht> <der lacht> <scheint. lacht> Ja. In den neuen Klassen. Stimmt. Ja, stimmt. Also, keine Teile drin. ne? Mitmöde, ja. Kann man den Entspricht der alten Bäcker. Ja. Ja, auch ein bisschen? Um, auch 2A ja. war. Das ist der Zimmer dran. Dicke Straße, da braucht man noch ein bisschen. Ich will auch ein Restpapier. Ich will auch mhm. okay, noch mal ein bisschen Wasser ein bisschen dünner machen. Dann kann man ja. dann nur tornen. Aber da müssen wir mal durch, weil ein bisschen. Ja, machen wir ja. gleich. noch ein bisschen Platz. <lacht> Platz für Frau Kieber. Ach, will noch jemand? Frau Kieber möchte auch noch mal. Frau Kieber? Ja. Na los, warte, ich drück Frau hier Frau noch mal Kieber, die Seite fest. Ja. Herr bisschen... Peters das machen, oder Herr Nee, Frau Kieber macht doch noch mal den Rest. Ja, genau. ja, danke. Mal ordentlich reindrücken noch. Dann Schluss machen Jede Genau, sie besser. machen den Schluss. Oh. Ah, die macht das am besten. Ja. Ja. Hm? Ich habe schon gelernt. Ja, noch mal eine Kelle bitte. Ja, okay. Gerne. Genau. Oh. Die macht das jetzt schön. Oh, Ja, Genau. Ich ich bin So. Ja, ja. das ist jetzt für ewig. Jawohl. Sehr schön, sehr schön. So. Ja. ja, dann bedanke ich mich herzlich und ich äh, lade Sie jetzt mal kurz zum kleinen Imbiss ein. herzlichen ja, Dank. Ja, Dank. Ja. Ja.